Hallo liebe Menschen, wir haben es geschafft vorerst. Wir haben die Hälfte unserer Funding-Schwelle von 75.000 Euro erreicht, dank eurer zahlreichen kleineren und größeren Spenden. Tausend Dank. Wir sind nach zwei Wochen der Kampagne jetzt auf einem sehr guten Weg. Und äh, das Ziel sind aber nicht nur 75.000 Euro, sondern wir wollen eigentlich mindestens 150.000 Euro mit euch gemeinsam zusammensammeln. Sollten es nur in Anführungsstrichen 75.000 Euro werden, wird es sanktionsfrei trotzdem geben. Wir hoffen aber, dass wir möglichst vielen Menschen in möglichst vielen Lagen und Fällen helfen können. Und deshalb wollen wir 150.000 Euro erreichen, um einfach eine bessere Seite entwickeln zu können. Die Sanktionen, die politischen Sanktionen abzuschaffen, ist natürlich einfach eine Riesenaufgabe. Aber ich glaube, wenn es so weitergeht, können wir die gemeinsam mit euch meistern. Geht auf eure sozialen Netzwerke, teilt unseren Link. Gebt vielleicht nochmal eine kleine Unterstützung ab, erzählt euren Freundinnen und Freunden von der Aktion. Je mehr Menschen auf unsere Start next seite kommen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir unser Ziel erreichen. Macht den Mund auf, seid dabei, gemeinsam können wir es schaffen. Vielen Dank.